Mario Galaxy ist ein Spiel, das existiert und ich habe es, ehrlich gesagt, vergessen, wie geht. Mir geht's ganz gut eigentlich. Es ist echt ein Spiel. Ich meine, für euch macht das wahrscheinlich sowieso keinen Unterschied. Aber, ja, reden wir einfach nicht darüber. Das ist eine sehr gute Idee, Daniel. Mhm. Und ich mache jetzt, weißt du, was für einen Stern ich mache? Ich mache jetzt endlich den Kometen auf der, auf dem Yoshi-Planeten in der ersten Welt. <lacht> ich mache äh, jetzt den Bowser in der dritten. Den mache ich gleich danach. Ich kann mich ich... auf jeden Fall ändern, dass ich den schon mal angefangen habe, aber es verkackt habe. Hm. Es ist halt immer relativ sinnvoll, solche langen Sterne am Anfang zu machen. Das ist wahr, aber das ist jetzt nicht so lang. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie lange ich vielleicht brauche bei, ba bei Bowser oder Bowser Junior. Okay, das stimmt, ja. Stimmt, das war so. Ich habe irgendwie versucht, den Kometen zu machen. hab's nicht hingekriegt. Dann habe ich gesagt, komm, dann versuche ich Bowser oder so. Oder war es andersrum? Ich habe keine Ahnung. Und, äh. Ja. Ist nicht gut gelaufen. So viel weiß ich. Aber <lacht> ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich dich überhaupt noch einholen kann. Ich meine, wie viele Sterne hast du nochmal? Ich habe drei Stück mehr, also bitte. Wir brauchen, glaube ich, 70 um das Spiel ja, zu beenden. Ja, gut, dann. Ja, das ist okay. Also wenn und du jetzt schon aufgibst, Daniel, dann hast du noch dümmer aufgegeben als in Mario 64. Das ist wahr. Oh nein, mir fehlt noch ein Stachy und ich bin gestorben. Oh ich habe hab irgendwie nicht auf die Zeit geachtet. Okay, <lacht> Daniel hat auf jeden Fall gesagt, er hat äh, Themen für heute vorbereitet. Äh, Das habe ich gesagt. <lacht> ja haben haben wir denn wirklich brasante themen ja wir, wir haben themen okay aber die hast du ja vorbereitet ach so ja wollen sie anfangen gerne okay <lacht> ja, fang an. ich habe keine ahnung <lacht> ja auf jeden fall äh, ich habe themen vorbereitet weil naja Daniel hat natürlich keine Themen vorbereitet. Er hat mich angelogen. In Wirklichkeit hat, mhm. hat er nie gesagt, dass er welche hat. Aber das ignorieren wir. Ähm, ich habe ein Thema vorbereitet, was ein Erlebnis, mal, mal wieder ein Erlebnis ist. Mhm. Ähm, was zum Zeitpunkt der Aufnahme, also Anfang Februar, also 1. Februar, Anfang Februar, ja, ähm, ist es, ich glaube... Anderthalb Wochen etwa her. Ein bisschen weniger. Auf jeden Fall, also Mitte, Ende. Januar 2020. Auf jeden Fall. Es, es gibt ja sowas wie mhm. Schule. Es gibt sowas wie Schule. Da, da, da muss man so Schuldinge tun. Und dann. Ja. Dann. Muss man leider auch so Kurse besuchen, die man leider nicht besuchen will. Aber mhm. die besucht man halt, wenn man es muss. Und auf jeden Fall. Ähm, hatte ich Geschichte. Und das habe ich halt oh nein. das habe ich halt alle habe ich glaube ich zwei stunden die woche das ist. ist nicht viel und da macht man halt auch nicht wirklich viel weil es ist es halt wenig zeit und mal besseres zu tun wenn man gerade in den abi vorbereitungen steckt wie ich ähm, auf jeden fall meine meine Geschichtslehrperson ähm, kam auf die die auf die glorreiche idee ähm, dass wir uns ein bisschen mehr mit äh, dem jüdischen leben in meiner Stadt beschäftigen. Also mhm. mit, mit den mit den Juden, die in meiner Stadt gelebt haben, bevor alles total eskaliert ist. Zu einer gewissen ja. Zeit in Deutschland. <lacht> und ähm, Der war ein. Also wir sind dann rund gegangen und ein sehr, sehr netter Herr. Ich muss mal ganz kurz was einstellen. Äh, ein sehr, sehr netter Herr. Etwa 80 Jahre alt. War dann so nett und ähm, oder was war so nett und arbeitet halt ehrenamtlich dafür, einfach ein bisschen aufzuklären über diese Zeit. Mhm. Ein bisschen darüber zu reden. Wie die Menschen, die hier gelebt haben zu der Zeit, ähm, eben zur Zeit der Nazis ähm, gelebt haben oder gezwungen waren zu leben. Wir sind rundgegangen und irgendwann sind wir halt ähm. Irgendwo stehen geblieben, wo halt jemand gewohnt hatte mal. Und ähm, dann kam, da kam eine irgendeine Frau Random an, an unseren mhm. Kurs ran, stand so hinter uns. Da, wir dachten so, ja, die interessiert halt einfach was der nette Herr uns gerade erzählt. Und auf einmal fängt die an, rum zu brüllen <lacht> und zu sagen, ja, ähm, wie können Sie denn über die Nazis reden, die? reden sie lieber über äh, über Muslime und Moslems, weil, weil, weil, die glauben halt an an ihren ähm, an ihren Gott und die sind alle total böse und wollen alle umbringen, wie auch immer. Das hat sie halt mhm. gesagt. Und sie meint halt, ja, deswegen sollte er sollte ein Mann, der seine Zeit äh, ehrenamtlich damit Ja, nutzt, um darüber aufzuklären, über das Leben in der Nazizeit für Juden. Ähm. Mhm dass er aufhören soll darüber zu reden, was einfach okay. dumm ist, weil <lacht> da wenn ich oh da wir erstens nicht darüber reden, wo er will und zweitens ist doch scheißegal was jetzt mit äh, Moslems und deren Glauben ist, hat nichts mit dem Thema zu tun und ist voll in den Haaren herbeigezogen, weil naja es ist eine schlimme Zeit und hier sollten wir halt egal was jetzt ist äh, trotzdem irgendwie dran denken, was da passiert ist, finde hm. ich zumindest. Aber auf jeden Fall ist sie total ausgerastet. Die wollte uns nicht in Ruhe lassen. Oh mein Gott! Die, die, also die hat zehn Minuten <lacht> unsere Vorstellung <lacht> unterbrochen und das war halt Kacke, weil es war halt Zeit, die flöten gegangen ist und ich hatte ehrlich gesagt Besseres zu tun. Auf jeden Fall irgendwann hat sie halt gesagt, ja, ich habe doch recht, weil ähm, ich habe, sie hat glaube ich vier oder fünf Studiengänge aufgezählt, die sie alle studiert hat. Oh mein Gott. Vier oder fünf Stück. Studiert halt, was das Lustige ist. Ja, die war so 70 oder sowas. Okay. Also, sie hat irgendwie Rechtswissenschaften und Politik und Geschichte und alles Mögliche studiert. Auf jeden Fall meinte sie das. Hm? Und selbst wenn das stimmt. Das Wort, ich habe studiert, ich habe das und das studiert, heißt nur, ich war für ein einziges Semester, also für ein halbes Jahr, in diesem Studiengang angemeldet. Das heißt nicht, ich habe einen Studienabschluss. Ja, das, ich, das wollte ich auch gerade sagen. Darum, darum <lacht> war das noch umso lustiger. Ich dachte mir so, what the fuck. Auf jeden Fall, das war total die weird Erfahrung und es hat. wir haben halt als gesamter Kurs darüber gelacht. Vor allem, weil halt auch relativ viele in meinem Kurs selber Moslems sind, ja viele, halt einige. Auf jeden Fall, naja, wir haben halt alle darüber gelacht, weil, tut mir leid, das, das, was die gesagt hat, ist einfach nur dumm und ich bin gestorben beim Boss. Fuck. Und das Schlimmste eigentlich darin, also das Schlimmste eigentlich darin ist nur, dass meine Pause äh, deshalb entfallen ist, weil wir hatten so wir, oh hatten halt, wir hatten halt so ein kleines zeitfenster dafür nur als halt so 60 mhm. minuten und um durch die gesamte stadt zu gehen und ein paar orte abzuklappern und, und dass der uns was erzählt und ähm, Ach so ja das war halt blöd dann war halt meine pause weg was ich kacke fand und das ist eigentlich das schlimmste daran ich hatte was zu lachen auf jeden fall das war auch mal interessant weil es ist halt sonst langweilig mhm. ja ja <lacht> Und die Woche darauf, also jetzt zwei, drei Tage her, haben wir das eigentlich, also wir hatten diese Vorsprung nur gemacht, um dann ganz langweilig ähm, uns äh, diese diese, Gedenk diese Denkmäler nochmal zu besuchen in der Stunde. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff Stolperstein was sagt. Mm, er sagte mir auch nichts vorher. Auf jeden Fall sind das verschiedene, oder also zumindest bei mir in der Stadt sind das verschiedene, ähm, ja einfach Pflastersteine, die aber so Gold überzogen sind und und äh, Messing und die sind halt, die konnten halt Familienangehörige für bestimmte Juden in der Stadt oder so als Gedenksteine kaufen und äh, im Boden einpflastern lassen, wie auch immer. Also, oh, oh, oh. Oh, oh, ja ja und die haben wir dann halt ein bisschen sauber gemacht in der stunde darauf was eigentlich ganz chillig war und die sehen total schön aus übrigens also die, die glänzen schön definitiv worth it keine ahnung was ich alles was glänzt ist auch aus gold <lacht> ja wir haben, das irgendwie, wir haben das irgendwie sauber gemacht mit ein bisschen essig essenz und salz und sowas keine ahnung das funktioniert, ja. das funktioniert halt verdammt gut das kennt man vielleicht wenn man irgendwie alte geldmünzen wieder ja, zum Glänzen bringen will. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Und das war eigentlich ganz cool. Ja, und ich hatte noch irgendeine Story. Aber mir fällt die ehrlich gesagt gerade nicht ein. Oh. Ja, das ist echt schade. Das... Ich habe leider nicht so viel Spannendes zu erzählen. es ist halt... Ja, ich war irgendwo unterwegs die letzte Zeit. Also seit dem letzten Part ist eigentlich nichts Spannendes passiert tatsächlich. <lacht> Oh, Nur mal so das, zur Info, äh, der letzte Part, den haben wir vor vier Monaten aufgenommen. Was ich halt... Was ich halt habe ist... Äh, ich, ich arbeite ja in einem Laden. Ja. Und... Ich weiß nicht wieso, aber... Leute denken halt wirklich, dass man, also ich, ich sterbe die ganze Zeit, ich bin, Leute denken halt wirklich, dass man, wenn man da arbeitet, äh, jede einzelne Marke äh, aus dem Kopf auswendig kennt. Was? Oh. Kennst du nicht alle? <lacht> Nein, oh Wunder. Weißt du, äh, ich kann halt sagen, yo, äh, wo finde ich, kann wenn mich hier fragt, hey oh, wo finde ich Öl, dann sage ich das. So, so. Die Marke ist mir dann halt immer schwierig. Und äh, ja, da regen sich ein paar Leute auf, wenn ich das dann mal nicht weiß. Bin ich bloß. Oh mein Gott, bist, bist du nicht noch in der Ausbildung? Erstes oder zweites Jahr oder sowas? Das ist keine Ausbildung. Ach so, <lacht> Ach so. <lacht> oh okay, tut tu mir leid. Also, Aushilfe ähm, halt. Oh. Mein Gott, man kann halt nicht alles erwarten, wenn man, noch nicht, wenn man ja. dann noch nicht ewig arbeitet. Das ist sowieso, also war das schon so und ich habe mich gefragt, lass mich in Ruhe, ich weiß es nicht. Also das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich habe gedacht. Gehen Sie weg, was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein, mich Sachen zu fragen als Mitarbeiter? Sehe ich etwas aus, jetzt arbeite ich hier. Ja, so seht ihr Ich aus. meine, ich kann natürlich den Gedankengang verstehen, aber trotzdem. Oder was auch asozial ist, sind, äh, wenn Leute irgendwie was aus den anderen Abteilungen rausnehmen und dann woanders hinlegen. Oh. Ich meine jetzt nicht so. Ah, so, fuck, ich bin wieder gestochen. Ich meine jetzt speziell so gekühlte Sachen. Mhm. Das ist unschön. <lacht> Ach, mach sowas nicht. Boah, egal was beim Einkauf, wenn ich irgendwie wieder was zurücklege, ich, ich lege es immer, also wenn ich es wieder finde, lege ich es immer wieder dahin, wo ich es her hatte. Weil ich denke mir so... Ich, ich denke mir so, warum, warum, was, was, was soll das? Vor allem, wenn man auch noch direkt daneben steht. <lacht> ist so... Ich denke mir so, nein, Leute. Weißt du, ey, du glaubst, ey, ich, was man so alles findet. Weißt du, in der Getränkeabteilung habe ich mal eine Gurke gefunden und ich frage mich. Okay. So. Ich meine, ich, ich hätte es ist ja überhaupt, dass die Gemüseabteilung irgendwie nur Zwand war oder so. Kannst du? Verkauft ihr vielleicht Gurkenwasser in in Flaschen? Nein. Oder? Ich glaube, es sowas steifiges gibt es. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. von häufig so oder so. Ach du Scheiße, ja. nein, das gibt es wirklich. Was? Na, Hast du nachgeguckt? Nein, ich dachte, du meinst, es gibt das halt. Ach so, ja, aber ich bin ich sicher. Was halt ich glaube. Okay. Was halt so ein Ding ist, ähm, hm? was halt so ein Ding ist, kennst du das, wenn man irgendwie halt sowas wie Gurken oder oder Wurst, also Wurst, also so Bockwürste, hm? die haben ja immer so einen verdammten krassen eingeschmack beziehungsweise das Wasser, das riecht halt immer dementsprechend. Ja. Das, das, das meinte ich halt. Ich spreche aus Erfahrung, ich habe mich an einer Dose. Oh mein. Du ist das die Lore, an der du dich verletzt hast? <lacht> ich habe mich an einer Wurstdose verletzt. <lacht> Erzähl dich gleich, was wolltest du sagen? Also, du gehst zu deinem neuen Arbeitgeber, bewirbst dich. Was haben sie für Sachen in ihrem Leben schon geschafft? Ich habe mich an einer. <lacht> an einer verletzt. Warte, warte, das, das muss ich noch erklären, gleich. Wolltest du das irgendwas, du irgendwas? Worauf wolltest du denn hin? Ich wollte auf nichts hinaus. Also einfach nur irgendwas Ach So. <lacht> auf jeden Fall, äh, das ist passiert. Ich habe mich tatsächlich an einer Dose geschnitten. <lacht> Und zwar, äh, wo halt Würstchen drin waren. Das war natürlich eine Metalldose, ist ja klar. Ich weiß nicht, ob man sich an Plastik so hart schneiden kann, dass man, ja äh, Du, Verband braucht für ja zwei Wochen. Kennst du diese Frustverpackungen? Ja. Zum Beispiel äh, diese diese, halt diese richtigen Hartplastik-Dinger, die man halt überhaupt nicht aufkriegt ohne eine Schere. Das ist zum Kotzen. So, da kann man ja, es so leicht nein. verletzen. <lacht> ich krieg diesen Boss nicht hin. Du bist beim Bowser Junior-Boss. Ja, schon die ganze Zeit. Da bin ich auch die ganze Zeit irgendwie brauche ich vor lange. Also, es ist hm. den ganzen Part schon hier dran. Oh nein. Ich hab den gerade. Wie, wie, wie treffe ich ihn denn, wenn ich seine drei blauen Dinger zerstört habe? Ach so, jetzt bin ich auch erst hier, keine Ahnung. Ich habe jetzt extra sogar sechs Lebenspilze genommen und gerade hat mich der halt eben zerstampft, und dann war ich instant tot. Hm. Also er kann ich zerstampfen hm. mit seinen Hämmern. Dann bist du halt kein Mario mehr. Ich hab. Ja. Das ist nicht so toll. Also, ne, eine Dose schneiden ist nicht schön. Ah, ich weiß nicht. Ja, er spricht aus drin. Erfahrung, Leute. Ich spreche wahrlich aus Erfahrung. Und, äh, ich meine, ich musste zwei Wochen Verband tragen. Und oh. es ist halt immer noch nicht ganz verheilt. Als ob. Wie? Es ist, ich meine, klar ist es schon besser fünf finger so ganz leicht Oh mein ganz Gott. Leicht. kennst du das wenn du, wenn du dir den Ellbogen stößt und dein Nervensystem ausrastet das, das ja, habe ich mit meinem finger oder, oder wenn man gefunden. wenn man irgendwie halt äh, sich am oh nein ich bin runtergefallen ich wurde von der von dem von der Plattform gestoßen ich bin auch irgendwie runtergefallen und ich hasse mein Leben dafür ein bisschen das ist verständlich. Oder zum Beispiel kennst du das, wenn du irgendwie ganz leicht mit dem Knöchel oder so irgendwie irgendwie keine Ahnung gegen die Tür kommst oder oder irgendwie halt ja. irgendwie halt äh, mit dem Knöchel leicht gegen was kommst, so richtig leicht. Man mhm. denkst du, das war doch total schwach und dann tut das so höllisch weh einfach für, ja. für, für, für, für fünf Minuten und du hast denkst dir Alter <lacht> Chillkörper, das war doch nichts Wenn du dich mit einem Schiemann an eine Treppenstufe stößt oder so. Oh, ich hatte das früher, da hatte ich regelmäßig richtig blutige Knie. Oh, ich hatte nur blau, als ob so fest. Ich hatte nur blaue Flecken oder so. Ich hatte gefühlt, ich hatte glaube ich noch nie blaue Flecken von irgendwas gefühlt. Was? Also wenn habe ich so eher so. Wenn, wenn eher, hatte ich immer sowas wie Schorfwunden Das ist so klar. gefunden oder so. Ja, Schaufunden. Das ist, glaube ich, der bessere Begriff. Das ist halt richtig kacke. Und ich frage mich... Das sind tolle Themen. Das sind die Themen, die Leute interessieren. Ja, wir würden... Wir einfach unsere Dummheit, unsere Beweis stellen so ja. unsere Dummheit. Weißt du. Ich nehme mich an der Dose und du verletzt dich an den Türrahmen. Ja. <lacht> äh. Darf ich das nicht? Das darfst du. Denn ich würde es auch machen. Ey, Daniel, können wir. können wir. Es bis wir den Boss schaffen. Ja, ich würde ich bin auch dafür, weil ich habe sonst nichts geschafft in dem Part. Ich habe nur einen Stern geholt. Ey, aber okay, im nächsten Part sind, sind wir mal hoffentlich wieder drin. Ja, das ist vier Monate nicht spielen und dann direkt einen Boss machen. Mhm. Was ich nicht hätte machen sollen. Ich hätte eigentlich auch nicht hingehen müssen. Aber naja, ist halt richtig Kacke. Eigentlich ist es auch gar nicht schwer. Ich kriege ich stelle einen, mich halt so, so. Also, an. sobald ich seine drei blauen Dinger kaputt mache, krieg ich es halt nicht hin, sein. Kriege ich es halt nicht hin, sein uh, Dings zu treffen. Seine ich kriege, Kuppel. Ich krieg halt keine Kugel, Willis, die ich brauche. Ich bin schon wieder runter. Hallo, Yoshi, respawnst du auch? Was ist, wenn ich dir sage, dass ich schon wieder runtergefallen bin? Ist oh mir egal, Gott. ich lebe damit. Also. Ich bin kurz davor, äh, wieder zu sterben. Ich habe noch ein Leben. <lacht> Wenn wir schon wieder nicht schaffen, dann ist es okay. Da können wir abbrechen. Ich hole eine Münze und werde direkt von nächsten Kugelwilli getroffen. So als ob es nichts bringt. Ich habe einen Pilz gekauft und wäre fast weggeflogen. Ich habe so verschwemmt unser Geld. Ich habe ihn schon wieder nicht getroffen. Was soll das? Warum ist er so schwer zu treffen? Das heißt ich. Ich konzentriere mich aber auch irgendwie gar. Ich bin zwischen schon, nachdem ich für Ich bin tot. Ah nee, doch nicht. <lacht> LOL Yoshi hat mein. Loshi. Yoshi hat meine äh, Elektroschock absorbiert. Das hast du gut gemacht, Yoshi. Dass man nicht zweimal hintereinander treffen kann, ist nervig. Dass ich ihn überhaupt nicht treffe ist nervig. Kennst du das, wenn mhm. du ihn nicht triffst? Vor allem ist es so lame, dass man runterfällt und man muss den ganzen Boss von neu machen. Ja. Oh mein Gott, ich habe ihn gerade zweimal hintereinander getroffen. Das erspart so einiges, das waren die Speedrun-Stress. Die habt ihr bei mir zuerst gesehen. Die Kuppel oder sein blaues Ding? Die blauen, leider. Ich, ich krieg's nicht getroffen. Ich bin ehrlich, ich krieg's nicht hin. Bleib stehen, Yoshi. Und ich habe auch keine Münzen mehr, die ich holen kann im Kampf. Ich habe geschielt. Ich habe ihn einmal getroffen und bin instant gestorben, weil mich ein Kugelwilli getroffen hat auch noch gleichzeitig. Wie viel Zeit haben wir denn noch überhaupt? Äh, wir sind schon zwei Minuten drüber. Oh mein Gott. Ja, ich bin noch drin, ich probiere es noch und dann äh, weiß ich nicht. Okay, Kann's ich kann es ja auch versuchen. Ich versuche es auch nochmal. Das ja, ist... Noch. Das ist so... hallo? Warum, Warum reagiert mein A-Knopf nicht? Was? Mein A-Knopf <lacht> reagiert nicht. Hilfe. Soll ich pausieren? Er, er reagiert einfach nicht. Er ist verbunden mit der Wii, aber er reagiert einfach nicht. Wie? <lacht> das ist ja voll dumm. Keiner der Knöpfe funktioniert. Okay. Oh, hat Joshi den nicht genommen. Wollen wir das wirklich weitermachen, das Projekt? <lacht> ich bin auch gerade so am überlegen, ist es jetzt gut, was wir hier machen? Also es war ein lustiger Part, aber bisher würde ich so behaupten. Und ich versuche jetzt neue Batterien reinzusetzen. Es, es, fun es funktioniert einfach nicht. Ah, jetzt funktioniert es. Okay. Es, es läuft wieder, Daniel. Okay. Gut. Und, und der Cursor funktioniert wieder an, angemessen. Lag das, an der leeren, lag das an der leeren Batterie? Nintendo, warum entwickelt ihr sowas? Ist so ein Nintendo. Ihr seid einfach so innovativ. Ich mein. Ich meine, meine v mode ist jetzt fast zehn Jahre alt, aber trotzdem. <lacht> die, die ist teilweise älter als als, als manche äh, Pokémon-Fans. Okay, Rocky. Ja. Ich bin gestorben. Ich möchte, dass ich nicht mehr weitermache. Also zumindest den Bosskampf und nicht ein bisschen Bart. <lacht> ich versuche ihn jetzt noch zu Ende zu machen. Wenn ich sterbe, dann, dann ist es so. Wäre das okay für dich? Ja. Du kannst ach. ja irgendwas anderes machen. noch. Oh mein Gott, ich habe noch nicht so viel Zeit verschwendet. Aber wen sage äh, sag ich das? Ja, ich, ich, ich merke es ja selber. <lacht> ich möchte keinen Yoshi, geh weg! Neu. Das Ding hat gar keine Hitbox-Collision. Der Hammer, wenn man, in, wenn man, der Hammer hat bei mir in äh, das Ding reingehauen ähm, in den Sternring. Aber mhm. ich habe dennoch geschüttelt und da war ich in dem Sternring drin. Ach so. Ich habe das Gefühl, der Boss ist jetzt tatsächlich möglich, weil irgendwie spinnt jetzt mein Cursor nicht mehr. Und naja, ich würde mal so behaupten, den braucht man hier für den Kampf ein bisschen. <lacht> Das ist eine gelogen, das glaube ich nicht. Fuck. Weißt du? Es ist, es ist echt äh, Art, weil ich bin halt immer runtergefallen. Ich war ja kurz davor eins. Oh mein Gott, aber ich treffe ihn auch nicht. Das war nicht mein Problem. Ich, mein Problem war, dass ich irgendwie zu früh gesprungen bin oder so und dann die Abgründe ihn ich habe ihn getroffen, aber bin in den Abgrund gefallen. Okay. Äh, das war ein sehr inhaltsvoller Part, vor allem bei mir. <lacht> äh, vielen Dank fürs... Ich habe einen Stern geholt und dafür habe ich auch schon lange gebraucht. Äh, du hast einen Stern aufgeholt. <lacht> <lacht> Danke, dass ich vorbeigeschaut habt. Ich hoffe, ich darf meinen Safe State bitte in der Galaxie setzen. Das ist okay. Das ist okay. Okay. <lacht> und äh, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir beide den Boss versuchen, vermutlich oder zumindest ich. Und hm, ich auch. ja, ciao.